Sie und Ihr Partner gehen unterschiedlich mit vielen Dingen um. Super, das ist eine große Chance, wenn Sie sie nutzen. Ansonsten leider auch eine Gefahr. Wenn Sie beide sich es einfach machen und Ihre jeweilige Art als die einzige richtige verteidigen, ohne sich weiter Gedanken über die Alternative zu machen, dann wird der Unterschied zu einem Reibungspunkt. Wenn Sie beide die Denke des jeweils anderen nicht nur respektieren, sondern sogar versuchen, die unterschiedlichen Vorzüge zu erkennen, dann wird der Unterschied zu einem Wachstumspunkt. Reibungspunkte lassen Liebe verdorren. Wachstumspunkte lassen sie aufblühen.